Freunde, ich bin Metal Mario Master und ich bin dann die RP. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Woody World. Hey. Alles ist wieder aus Wolle, Winter, letztes Level. Lass uns machen. Ja. iceberg sniffet Schloss. Ja. Einer. Einer. Ne? Nun ist die, Ge die Geheimnisse und ich nehme wieder nichts. Okay. <lacht> da gibt wieder jemand anderes. draußen. Da muss man wieder wieder, wieder jemanden Angeber sein. Und dann Harley Davidson. Ja, Ahnung, so, dann sieht doch aus. Hier okay, also man muss da fallen. No, da muss man runterfallen. Also, hey. Hey, alter, wie der grinst, der ist das gesehen. Oder okay, erinnere mich an diese Einladung von äh, New Super Mario Bros. Ja, die, die in der Lava ihr sich so bewegt haben. <lacht> ja. Oh Nein. Alter, habe ich das Ding gemacht? Ich ist zwei, drei Mal warte, gesprungen. In der Luft. Da ist nichts. Nein. In der Luft. Ah, ja, übrigens, beide, weil ich bin jetzt ein anderer Yoshi. Ich bin jetzt Frost Yoshi und ich werde aber noch Wald Yoshi. <lacht> Es gibt halt kein besseres. Bisher. So. Warum ist <lacht> <ich> nicht waschen? <lacht> Was ist gerade passiert? <lacht> Habe ich da eingequetscht, ich bin gestorben. Na. Okay. Na, jetzt bist du gestorben, du dumme Kuh, ey. Na. Jetzt hast du es kaputt gemacht. No. Was doch Wolle, Mann. Ich will dich verwenden. Du bist, du bist ein bisschen gutes Spielzeug. Ey, Das ah, ist ah. meine Wolle, klaut blöde Kuh. Hey. Ha, meine Wolle ist größer. Was meine Wolle, klaut blöde Kuh. Äh. Alter. Oder gehe ich wieder rein? Was wert? Meinst du, das was wert? Ja, ja. So nur Leben. Davon kann ich mir mehr merken. Wir haben nur überhaupt keine Leben. Äh. man hat hier keine begrenzte Zahl von Leben. Was oh, Das eigentlich unendlich viel Leben ist dieses Spiel eigentlich völlig sinnlos. Ja. warte mal, Moment, halt, halt, halt, nicht dadurch gehen. da, durchgehen. Ich geh da durch. Halt. Oh keine Wolle, ne? Aber du. Ah, ja, pf, pf. du. du. Oh Was ist das? Und ist Und ist dieses Bullshit! Denn <Sie> ja, doch Dinden, den Dinden, alles hier ja. Ja. Das ist die dritte Blume. Nice. nice, Sache. Nein. Ups. Ah, das wollte ich nicht. Du hast mir das angetan. Jo, das tut mir. Jo, das tut mir. Das was mir wert. Au. Ja, ich mach jetzt einen Abgang. Äh, ich geh mal. Ich geh mal. Ja, geh mal lieber. Boah, geht doch mal leber an meiner Stelle weiter. Ah. Okay. Okay. Also, das war knapp. Ah, Alter, diese verdammten Eisblöcke. Nein, au! Vorsicht, da kommt einer. Ich mein. Bleibt da stehen. Bleib da stehen, bis ich wieder da bin. Okay. Alter. Alter. Alter. Duck dich! Nein, nein, nein! <lacht> Gut gemacht. <lacht> Warte mal. der ja, Boss kommt ja auch noch, ne? Ja, und wir haben nicht genug Herzen. Aber mhm. alle. Wir haben auch nicht alle Münzen gefunden. Aber wir haben alle wollen Blumen, haben wir. Ja. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, was sagen wir uns hier? Wir sind so, hallo, wir sind die Neuen. Guten Tag. Überfall. Hallo. Ihr geht mir langsam auf die Nerven. Hm? Hey, du da mit der Jacke. Leg diese Yoshis auf Eis. Hm? Alter. Und jetzt nur müssen wir die mal gesagt haben bei Power, dass wir die Monster vergrößern. Und ich das jetzt oh. jetzt mal sagen, ich mach mein Monster groß oh oh. äh, äh. was ja, müssen wir ja machen? Wir müssen den in so doch mal, mal. Hallo. <lacht> Hey, wir brauchen erstmal ein paar Scheine aus. Noch mal. Auch mit Gebrühlilo. Uh. nichts gegen die Bosse auf donkey kommen. Ja. Ich schon, ne? Die Einschlüsselungen können ja noch viel, viel schwieriger. Vor allen Dingen der Eisbär. Er ja. ist noch wieder auf seiner Insel gechillt hat und, und dann kamen wir. Ja, er hat einfach nur sein eisgenossen genossen. Dann kamen zwei blöde Affen <lacht> und haben es kaputt gemacht. Ja. Und kaum reden wir über den, macht ja auch so eine ähnliche Attacke. Ja. Ich komme mir mal rein. Ah. Ah, ja so also nicht dann müssen wir aber euch alle drei Schweigeist von dem ja treffen ne ja hm. mit Teamwork funktioniert alles hm. Ich glaube, ich einfach mal ein Schild. Oh Gott. Nicht geil. Ich kann der Arena. Was Smash Bros. Der geht schon wieder auf mich. Guck mal. Also, guck mal die Drehung, die ich hier mache. Oh. Alter. Also, die verzögert. <lacht> willst du wieder reinkommen? Direkt in dich. Oh, nein, schließ auf den. hat einfach so auf den spucken glaube ich. Ja. Okay, ich habe drei Wolle. Ja, da muss man noch die Runde überleben hier. Raus, ey. Ich habe, ich habe nur noch ein Leben, ey. Feuer, frei. Feuer, oh. Feuer, Jetzt komm ich. Kills dir. sehr gut. ich muss gerade auch in die mitte kommen okay <lacht> ah, die welt am ich dann ne? ja Stimmt, ich kann gar nicht so irgendwie wahrgenommen wir haben es geschafft Wir sind fertig mit dieser welt Yay! jubel jubel freu freu oh, okay was ist die letzte welt wir werden es gleich sehen Wir haben einen, wir haben einen neuen trick anstecker bekommen aus atem oder irgendwie sowas ja aber erstmal müssen wir diesen Yoshi zusammen hacken ist oh, sniffet geil geil eisniffet Yoshi wurde wieder zusammen ein gesicht auf seine nase <lacht> ja. er ja gestört das kam er Komm, den schnappen wir uns Jetzt kommt die schubladenwelt Ist Bauer Schluss, werden der mit diesem Spiel zu tun hat? Macht auch gar keinen Sinn. Was kommen den schnappen wir uns nee. auch man war? Ah, feuer ah, feuer freufeu. Wenn man 6:1 da ist das Speziallevel. Das erste Level lautet im Netz der Schmatzspinnen. Okay, Eismelonen bis zum Nein, das brauchen wir nicht. Wer will denn mit Eis spucken. Oh. Das ist ja widerlich. Elektro, ich spucke, ich speie Elektro. <lacht> Was? Kannst du nicht hochklettern? Habe so. ich hab nur gefragt irgendwie, wie soll man denn hier durchkommen? Also, <lacht> ich glaube, oh, oh, oh, oh hast du das gesehen? Warte, Diese, da sie, siehst du das? Liebe da unten. Oh. Ah ich Boom. Stirb. Hier gibt es keine Liebe. Das männliche männlicher hier. <lacht> Ja genau. Hier gibt es keine Liebe gibt es nur in, wenn ich ist welches eldersport spielen <lacht> da sind wir verheiratet nämlich was? <lacht> <lacht> Gay? Schon seit dem ersten part ja <lacht> Gay? ich dachte das wüsste ich wusste es nicht dessen und was bist du ein Nord. <lacht> zusammen sind wir ein org Wieso bist du denn jetzt erst? Du ja überrascht er ist schon seit Ewigkeiten. Ne? Ich habe es nicht gesehen. dann okay. ich hab dir halt mal irgendwann mal gesagt, da ja, anscheinend nicht. So au, ich bin gerade entsetzt, und schockiert, ey, ey, das Ding, ich kaputt machen? Nein, wie nein. Wir machen es nicht kaputt. Wieso nicht? Wir müssen nicht kaputt machen. Ich mach's kaputt. Okay, vielleicht kann man es nicht kaputt machen. Alter, hier <lacht> hatte er Liebe geschenkt. <lacht> Mann! Ich bin schon einmal gestorben in diesem oder im letzten Part, glaube ich. In der. Warte, ich Boah, war das denn? Oh, okay. geht weg keinen geht weg keine liebe für euch daneben geht nein nein nein geht nein weg. nein nein nein nein nein nein nein da muss er irgendwo hier sein uh, what? What? What? Oh. Oh boah! Na ja. muss auch irgendwo hier unten ja, oder, ey, wie unten noch sein kommen. hoo! ist hoo! da muss ja ganz am Anfang da gewesen sein ja, was? Ja, töte die Spinne töte sie töte sie da runter da. da nee das, das ist nichts da aber da war auch <lacht> aber da war was Ah. tatsächlich ja, oh, die war wirklich ganz <lacht> hey. Hey, gut, dass wir zurückgelaufen sind, ja, also zurückgeklettert sind. Get it? Ah. Ja, jetzt soll irgendwie ein Checkpoint oder so finden. Am besten, ja wenn wir nicht noch mal machen, und wie läuft bei dir so? Ich glaube nicht, ich kletter. Ich auch nicht. Und wie klettert bei steh, dir so? Stehe nicht so auf? Laufen ich auch nicht. Stehe auch erst klettern. What? What? Oh. Wie bist du gestorben? Ich bin auf dich drauf gefallen. Ich bin auf dich draufgefallen. gefallen. Ah. So. Lass dich einen Zungenkuss geben von mich. Au. Das klingt ja widerlich, ey. Ich dachte, die wollen mich lieben. Ah. Ich habe doch gerade gesagt, hier gibt es keine Liebe. Keine Liebe für Daniro LP. Hast du gesehen? Das. Äh... Das habe ich ihnen davon gegeben. Und vor allem Leute, die, Main, die meinen, sie kriegen hier Liebe. Hier gibt's noch Hass, Verzweiflung, <lacht> genau. Gut, Trauer, ähm, Verwirrung, Erniedrigung. Okay. No so, checkpoint, Gott sei Ich habe volle Leben, sehe ich gerade. Ja. Wie lange das bleibt. Ich ja. yeah. war Ich weiß. Ich versuche herunterzukommen. Da ist was. Er lässt mich nicht. Das ist immer noch was. Das ist bestimmt nicht wichtig. Ich dachte, da war immer noch was nee, wenn, da ist nichts mehr ich habe das nur gesagt, gesagt um dich zu verwirren immer noch, immer noch keine liebe für euch weiter anstatt den da hängen zu lassen einfach Einfach deinen Abgrund. Nein. <lacht> Boah, das war ich nicht. Das war, das war die Spinne. Oben. <lacht> Boah, hast du gesehen? Hast du den gesehen? Warte, warte. Boah, lass mal da links hingehen, Mann. Nein, nein, niemals. Ich, du, mich nicht an. Ey, ich muss mein, erst was einsammeln. Ja. ja. Nummer 3. Was? Hier ist da jetzt nichts. Also den nichts. Ah, no, Checkpoint. Yay! Wir haben gerade eben Juhu! Das ist alles. Ja. Sehr gut. Nein. nein. Komm mal lieber zurück erstmal. Was mich da machen. So. Weiter geht's. Heute geht's. Weiter geht's. Oben was? Was ist denn damit los? Gut. Hüter. Also, leckst den gerade am Arsch. Ja, ist ja wieder nicht. So machen hat der schieß untereinander. Was? Meinst du, warum die solche lange zungen haben? Wer wurde es getroffen? Alles. Alter. Ja rein. Au! Na. Ich wieder reingeschubst. Ich hatte auch gerade den war oder nee. muss man im netz warte ja, warte warte warte war da unten schon ein ausgang keine ahnung da ja, kommen ich meine eigentlich komme wir runter Ja, okay aber oh, wir können sogar zurück ja, wir können zurückgehen. Wir war noch eine Wolle, oder? Ja, uns fehlt noch eine Wolle. Wo könnte die nur Das ist die letzte Münze. Yeah. Wir sehen, dass die irgendwo da drin ist. Next. Da ist sie. Ja, einfach. Hast du sie? Ja, ich hab's. Dann haben wir ja alles außer die Arzten. Ne? Ja. Ja gut. <lacht> Kurze Level. Ja. Wir haben noch zehn Minuten. Ja, also wir haben noch zehn Minuten. Ja, 22 Minuten, ne? Ja gut, okay, dann können wir können ja noch ein Level machen. Ja. Was kriegen wir hier? Ja, Yoshi. So? Oh, also ja. Oh, fällen. Okay. Du hast geschummelt. Nein, habe ich nicht. Du hast mich als Erster gegessen. Oh, wollte ich wollte gar nicht. Ich wollte mich eigentlich nur befreien. Aber sehr gut. <lacht> so richtig arrogant. Also. <lacht> so arrogant. Du hast mich als Erster gefressen. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gekontert. So, also wohl. Nein, habe ich nicht. Doch du bist zu mir zurück jetzt, jetzt, du, Nein, nein, nein, nein. Aber Gott, ich nicht <lacht> <lacht> oh, da ist äh, Abendhimmel, Yoshi wurde wieder zusammen zusammengehäkelt. Wenn er in seine Backen mal rot, dann werden ein Pikachu. Oh. Ja, was ist, was ist die chinesische Version von und Pikachu? Keine Ahnung. Lingling. Ling. Ach so, ja. Schnappnahtgebirge Ling Ling into battle go. Schnappnaht -Gebirge. Wenn er jetzt noch ein Buchstabe dran wäre, <lacht> hätten wir ein YouTuber da, daraus gehabt. es Wenn da jetzt, er ist, der Gebirge. Das ist ein YouTuber. Ne? Ich bin sogar auf seinem Discord wort drauf. Das ist ganz witzig. Sagt er mal, der soll sich sich angucken. Der ja. soll uns promoten. <lacht> Warum sollte der uns promoten? Der hat 1500 Abonnenten. 1500 Abonnenten? Mein Gott! Ja, kann und ich kann das ja immer noch besser als 200 bei mir. Ich kann nicht reden. Du, du, du, du. Ah, Alter. Ich sollte da mal draufspringen. Step weiter. Ja, Wie kommt man jetzt hier hoch? Halt mal. Hah! Oh, Geht mal da hoch. Ich box Bock zu was. Runter! Nein. Ich den ja so. glaube, weil ich Spieler 1 bin. Gibt die Kamera auf mich eher. <lacht> <Ich wär> super. <lacht> Wo besser? Ich weiß nicht. doch hast du wohl? Du hast mich geworfen. So, ich, so wie ich dich jetzt werde so. da musst du jetzt ja, das bin, so. bin schon wie mir ein du hast mich schon drei vier mal heute hier ja. runtergeschmissen das stimmt doch gar nicht ich verdiene etwas gut tun nein so das meins hier nichts so. was los da oben bitte schön. danke <lacht> Oder kick mal ein Ding. Also, ich verstehe schon. Nee, verstehe ich immer noch nicht. Komm mal, ich einsammeln einfach. Oder so? Ja. Komm ja nicht hoch. Ernst, komm komme nicht hoch. Schlipp. Bitte schön. Bitte schön. Ne. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss er erstmal in die Röhre reingehen, oder? Ja. Oder? <lacht> nee, da, da ist was. Was. Da sehe ich noch was, das ist interessant das sieht interessant aussieht, möchte ich sehen. Yay! Okay, jetzt lassen sie in die. Ich will mich jetzt, jetzt. Nee, jetzt will ich hier lang. Okay, jetzt lassen sie in die Röhre gehen. Okay. <lacht> Super. Ein Schild ja. Aber auch äh, hier, wie du sehen kannst, ein Funkel-Funkelstein. Funkel! Der Funke, Lüfter! Komm. Okay, jetzt ist es mal wieder Zeit für Mighty Mor Morphin Yoshi Rangers. Wir werden... Schirmer, Schirme. Er Schirme. war Anticlimatey. aber ich mal mit dem, ne? nur mit A ah. okay, weg. <lacht> Wollen wir aufspießen. spießen? Ah. Ja, Hier. Nein! Oh nein, das Wolle! Das... Lass mich da ein! Ah, weg hier! Wie komme ich da durch? Was so... Nein! Nein! Sei so! Ma. Ich verstehe die Steuerung von dem Scheißding. Nur A, A, zum Öffnen, damit wir fliegen können? Hm? Ja, das ist so komisch irgendwie. Und aber, wie ihr gesehen habt, es war die, es war die erste Wolle gewesen. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Oh, ah, Oh. ah, Hey, wir haben es geschafft, seine Dinger verfehlt, aber soll ja. Was soll es hey, eine Sekunde auf die Aufnahme? Will <lacht> schon im Ball, super. <lacht> alter? Danke, ja. also ich muss sagen, das war Teamwork. Hab dich gerettet getroffen wie konntest du das nur? alles war fehl, ey. ja so macht man das ja genau aus, aus dieser range ey. nein jetzt geh weg nein nein nein geh weg nein geh weg, ich geh weg. Geh weg. das ist mein platz ich bin, ich bin hier der star in diesem spiel ah! Nein meine Worte. Okay, warum nicht? Wenn ich das einfach da jetzt zu einsetzen können, könnte, hätte ich es wirklich mit runterziehen können. Ja, Ja, nee. okay, ne? Ja, ne? Er ist voll, voll der brutale Mörder. Du bist ein Mörder. Ich war ein... Betroffen. Äh... Hey. was <lacht> du das Ding eingefädelt. ey? Das ist jetzt nicht meine Absicht gewesen. Ups. Ich verfick mich. Boah, Boah, geht mir aus dem Weg. Aus dieser Range machen wir das mal nach. Ah. So, Wolle ja aufladen. Ich hab Wolle. Hat. Ich hab den Weg gemacht. Mach mir einen Weg nach Montana City. Auf dem Weg nach Montana City. Oh, keine Plattform. Ich fliege einfach darüber. Ich auch. Oh, ich will, ich würde echt mal gerne wissen, wie das aussieht so in Real Life, wenn jemand so durch die Gegend Das ist das halt erste was ich mir vorstelle irgendwie so ein nackter fetter typ irgendwie War. Das halt erst mal in den sinn kommen wenn ich mir halt gerade vorstelle du, was? du bist doch krank <lacht> äh, mit, oder nicht nee. nee. schauen Bansch. Au! Ja. Rechts oh irgendwas? Was da oben? Ja. Eine Blume. Ich habe eine Blume gefunden. Ach, ich bin so stolz auf mich. Okay. Langschaft mal nicht. Oh Gott. Ich hab 20 HP. Und die Ungern verlieren. Yeah, vierte Wolle. ist noch was gespawnt. Ich habe es gehört. Ja. wahrscheinlich irgendwo weiter oben nicht voll aus der schmerzen irgendwie wenn man auf den so neben so eine plattform fahren mm. Bitte no, wow. nee, hau mich nicht, Mann. Aus! Was haust du mich? Ich will eigentlich die Plattform hauen. Hey, wir haben alle Blumen! Oh nein, ich nicht schlecht. Ich würde da runter gehen. Ja. Er hat sich jetzt voll zurückgewandelt. jetzt auch von ne? Ja. Okay. Ja. Da. Haben wir alles? Nee, noch, noch eine Wolle. Na, warte. Oh. wo das hier, hier ist noch nicht das Ende oder? Warte mal, können wir gehen mal eben weiter. sie nach Ziel irgendwie aus. Aber warum da Da oben ist sie. Meins. Und wenn jetzt von den Dingen getroffen wärst, ne? Ja, dann wäre echt scheiße gewesen. Aber hey, wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir haben alles gefunden. Ja, wir haben alles. Oh, ich, bin so, ich bin so zufrieden, ey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Wolle. Boah. 20 Münzen. Yes, super geile Matrix. Ja, super, super geile, fantastische Humato. das kriegen wir ja ein Paar Level? Perfekt. Das. Wert 50 mehr, gibt es nicht. Yes! Ich habe gewonnen. Ich habe gesiegt. Ein Sieg über Daniros schreckensherrschaft. Genau. Hier gibt's aber keine Kronen. Schade. Dün, dün, dün. Wir wissen du. Du bist Blitz Yoshi. Oh geil. Wir haben wir überhaupt jetzt zuvor so in diesen Level? Nein. Dann macht das halt doch keinen Sinn. Na gut, okay. Im nächsten Part geht es weiter mit diesem Level, ne? Ja. Und das heißt: Lavieren durch die Lavahöhle. Was ist denn Lavieren? Ich habe auch keine Ahnung, was das heißt. Na gut, okay. Aber alles, alles im nächsten Part. Bis dann, ciao. Bye bye.